Mal auf den Berg gekommen gibt ziehe ich mich aus Du Brauchst die Karte nicht mehr lesen Zieh ich doch einfach mit mir aus Grüne Bäume, wildes Leben Gibt es für anderswo Heute zeige ich meine Haier Die machen mich so froh Vögel mit Hoher Thüringer Junge, der Stecklachen jung und alt. Ich würde ja so gerne mit Star-Kopf und Hut, die im schönen Thüringer Walde ziehen, sich alle zu. Auf den Gipfel an LD kommen, dann wird dir so vieles klar. Goethe war bekannt, das ist alles wirklich wahr. Auf dem Sonntag oder immer schön ist nur anderswo. Meine Kacke -Berge, sie